Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hochverehrtes Publikum, Mesdames, Messieurs, äh, Bonjour, Bonsoir, hier ist die Folge 43, der munteren... Äh, Philosophen-Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, nunmehr im äh, vierten Jahr ihres Bestehens. Äh, das war ein Scherz. Äh, um äh, die Folge dieser Abteilung nicht äh, noch bis ins Unendliche auszudehnen, komme ich gleich zur Sache. Nummer 209 ist am Start. Ein gewisser Ottmar erspann, äh, nicht äh, ganz frei von äh, nationalsozialistischer Vergangenheit, äh, aber zu dem Zeitpunkt 1905, äh, denke ich mal, hält sich das Ganze noch in Grenzen, sodass ich äh, guten Gewissens oder nicht äh, hier Gnade vor Recht ergehen lasse und wir hören, was äh, dieser Herr Spanner zur Logik der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung hier zu sagen hat. Und zwar folgendes. Die Frage nach der Eigenart des Objekts der Sozialwissenschaften handelt bei der Frage, bei der Frage nach der Eigenart des Objekts der Sozialwissenschaften handelt es sich nichts Geringeres als um den Begriff des Sozialen, der Gesellschaft selbst. Bekanntlich ist dieser bisher in allgemeingültiger Bestimmung noch nicht gebildet worden. Der Streit tobt um die Frage, ob es sich in der Sozialwissenschaft um die Beschreibung von Wertbeziehungen oder von Kausalbeziehungen handelt. Äh, was äh, hat jetzt dieser Beitrag hier mit äh, unserem, meinem, ihrem, eurem Thema äh, Abstraktionen, ja, Begriffsbildung, äh, insofern hat sich die Frage beantwortet, aber es geht bei der Frage der Sozialwissenschaften, das ist jetzt eine etwas andere Geschichte, äh, weil man sich nicht mehr so ohne weiteres auf die sonst üblichen Einheiten in Kilogramm, Zentimeter und äh, was gibt es noch, dergleichen jedenfalls, äh, hinausreden kann, äh, um die Wissenschaftlichkeit zu gewährleisten. Es geht hier also bei den Sozialwissenschaften um, die, um den Begriff des Sozialen äh, und dann der Gesellschaft. Was soll hier eine Gesellschaft leisten? Dieser Begriff ist bisher in allgemeingültiger Bestimmung noch nicht gebildet worden und ich denke mal, das ist bis auf den heutigen Tag so, weil sich die verschiedenen Schulen da nicht einig sind ist aber, ist jetzt kein Phänomen einer einzelnen Wissenschaft, sondern wenn man genau hinschaut, dann gibt es in jeder äh, äh, Wissenschaft, sage ich mal, äh, verschiedene Auffassungen, verschiedene Strebungen, Schulen, äh, was im Grunde genommen nichts äh, Kritikwürdiges äh, wäre, denn äh, eine... Ein Wettbewerb der Meinungen äh, hat noch nie geschadet. Ein solcher Wettbewerb äh, kann aber auch äh, sinnlos sein und von vornherein zu keinem Ergebnis führen beziehungsweise zu keinem anderen als äh, die herrschenden Methoden und Zustände zu legitimieren und äh, das äh, abzusegnen, was gerade passiert. Also als Lobredner der Macht im Grunde genommen zu gelten und sich in den Dienst der Regierbarmachung der Bevölkerung zu stellen, das ist nicht das, was ich unter redlicher Forschung und wissenschaftlicher Analyse verstehe. Aber der eigentliche Punkt, von dem abgesehen, dass äh, sich niemand einig ist, äh, geht es in den Sozialwissenschaften darum, äh, jetzt, äh, ob es sich dabei um Wertbeziehungen oder Kausalbeziehungen handelt. Kausalbeziehungen, das wäre die Geschichte äh, nach Ursache und Wirkung, äh, mehr oder weniger angelehnt an die naturwissenschaftlichen Methoden, wo sich äh, einwandfrei, äh, was aber auch nicht der Fall ist, aber das spielt jetzt keine Rolle, äh, wo sich äh, angeblich einwandfrei äh, die Beziehungen von einer Ursache schon mal eine Ursache feststellen lässt und dann auch von dieser Ursache dann auch die Beziehungen die Wirkungen ableiten lassen mehr oder weniger logisch hierbei wird muss notwendigerweise ein ganz bestimmtes Menschenbild vorhanden sein mit einem ganz äh, vorhersagbaren äh, Verhalten, so etwa nach dem, nach dem Modell des Homo Ökonomicus, äh, der kauft ohne Ende und sich ökonomisch äh, verhält, also ähm, erbsenzählermäßig äh, immer nach seinem materiellen äh, Vorteil befinden schaut was dann aber auch schon wieder diese äh, diese Gegenüberstellung von Wertbeziehung und Kausalbeziehung konterkariert, weil diese Kausalbeziehungen im Grunde genommen ja auch Wertbeziehungen sind. Es, da es wäre also die Frage ist eigentlich die, ob es Kausalbeziehungen äh, gibt ohne dass die äh, Wertbeziehungen wären, also Kausalbeziehungen in Bezug auf die Sozialwissenschaften. Das wäre die Frage und die hätte sich dann auch erledigt, dass es um Wertbeziehungen geht. Ich denke mal, dass die problematische Fragestellung hier bei diesen Sozialwissenschaften nicht die von Wertbeziehung und Kausalbeziehung ist, sondern sondern äh, von Wertbeziehung und äh, neutraler Objektivität. Aber vielleicht ist auch mit Kausalbeziehungen auch äh, das gemeint, weil die, die Gegenüberstellung, äh, der Kontrapunkt zum Wert ist eigentlich die Objektivität. Und äh, dahingehend wäre dann auch äh, für mehr Klarheit gesorgt in den Sozialwissenschaften, zumindest wenn man jetzt von der äh, spanschen äh, Fragestellung ausgeht, wenn die Objektivität, die logisch allgemeingültige Objektivität äh, als solche wegfällt. Ähm, das äh, muss reichen. Ich komme zum nächsten Punkt, 210. Hier handelt es sich ein Zitat aus Lewis Carroll, Alice im Wunderland, gefunden bei Isaac Slobin, Einführung in die Psycholinguistik aus dem Jahr 1974. Das Beispiel heißt, wenn ich ein Wort benutze, sagte Hamti Dumpty, ziemlich verächtlich, dann hat es genau die Bedeutung, die ich wähle. Nicht mehr und nicht weniger. Die Frage ist, sagte Alice, ob man das machen kann. dass Wörter so viel Verschiedenes bedeuten. Die Frage ist, sagte Hampty Dumpty, wer das Sagen hat. Das ist alles. Alice war zu verwirrt, um etwas sagen zu können. Und hier, denke ich mal, ist in dieser Art von märchenhaften Formulierung das gesagt, was auch ein Credo des Gleichsatzkanals darstellt. Und zwar ist es im Grunde letztlich eine Frage des Machtinteresses, was bei der Begriffsbildung herauskommt äh, und dann schließlich zur Geltung gelangt. Das ist letztlich immer eine Machtfrage, aber so soll es äh, nicht sein. Die, die Macht soll eigentlich nicht, wenn man den Gründervätern der Demokratien glauben will, soll eigentlich nicht äh, die Bedeutung der Begriffe bestimmen. Es soll aber auch keine x-Beliebigkeit hier äh, stattfinden, so dass äh, jemand genau die Bedeutung, die er wählt. Äh, also das darf jetzt nicht so verstanden werden, äh, dass äh, dass jetzt eine X-Beliebigkeit ist. Es äh, kann, äh, wäre jetzt wieder ein anderes Thema, wie die Vernunft zu definieren wäre, um jetzt da irgendetwas vorzuschreiben. Aber ich denke mal, äh, wenn jetzt jemand äh, einen Tisch als Sitzgelegenheit äh, benutzt und dann von mir aus. Äh, ich muss mir zuerst einen Stuhl suchen in einem Raum, wo keine Stühle sind, sondern nur ein Tisch und ansonsten nur Schränke und dergleichen. Und dann sagt jemand: Ah, hier haben wir ja einen Stuhl und setzt sich auf den Tisch. Das wäre jetzt vereinfacht gesagt eine Bedeutungsverschiebung. Äh, die im Grunde genommen äh, keine Kritik äh, verdient. Also da muss man das jedem überlassen, wie er etwas bezeichnet, auch wenn das jetzt mal für den üblichen Sprachgebrauch äh, ungewohnt ist. Und das jetzt, äh, wenn jetzt nicht jemand einen Scherz macht, äh, aus einer äh, in, in Elefanten und Mücken, aus, einer, aus einem Elefanten keine Mücke macht, das, ähm, oder mal von Kindern abgesehen, die sich einen Spaß draus machen. Das versteht sich auch von selbst. Aber anders äh, geartet sind die Angelegenheiten dann schon, äh, wenn es darum geht, äh, was jetzt unter einem zum Beispiel geordneten Familienleben zu verstehen ist. Da sind äh, unter Umständen die Ansichten der kleineren oder sagen wir mal ohnmächtigeren Familienmitglieder, andere als diejenigen der Eltern oder nehmen wir das Beispiel Liebe, wenn es darum geht was unter Liebe zu verstehen ist zwischen zwei sogenannten Liebenden und sie sie so, du liebst mich nicht und er sowieso und sie so weil du mich nicht liebst und eher sowieso, Da ist das dann äh, eine andere Frage, äh, vielleicht äh, am Ende dann doch die, äh, bestimmt dann doch derjenige oder diejenige darüber, was man darunter zu verstehen hat oder welches Verhalten dann erwartet wird und äh, auf der anderen Seite dann zu befolgen ist der oder die, die mächtigere ist oder überzeugender ist oder ja, dann den Keuschheitsgürtel anlegt, wie auch immer, das ist dann, ist dann die Frage. Und eine äh, man möchte gar nicht glauben, wie viel Macht in all den Begriffen steckt, die äh, äh, Millionen von Schülern in Schulen und auf Universitäten und sonstigen Bildungsanstalten in sich tragen, die diese Schüler dann für sich akzeptieren. Also es sind nicht nur die Begriffe, die da akzeptiert werden, die Autorität, es wird damit Autorität akzeptiert. Und das hat weitaus größere Auswirkungen auf das Verhalten der Leute als andere formale, vielleicht willkürliche Autoritäten, materielle Macht, wie auch immer. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn äh, am Beispiel der Abschaffung oder Zerstörung der, der, der Objektivitätsvorstellung, was da befürchtet wird, ist auch die, der Verlust von Autorität, weil man sich fürchtet ohne diese Autorität. Und das ist das beste Beispiel für eine verfehlte Erziehung oder ein verfehltes Bildungssystem, dass man kritischen Gedanken gegenüber nicht mehr vorurteilsfrei sein kann, sondern im Grunde genommen mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und sein Klein-Klein Tag für Tag ohne große Variationen da abspult, bis es dann am Ende vorbei ist. Also, wer das Sagen hat, das ist alles. Es folgt die Nummer 211 und ein kurzer Blick auf meinen Aufpasser. Der nächste Autor, Vygotsky, ein marxistischer Psychologe, 1906, die Arbeit über Denken und Sprechen. Dort heißt es ähm, ein Wort bezieht sich niemals auf irgendeinen einzelnen Gegenstand, sondern auf eine ganze Gruppe oder eine ganze Klasse von Gegenständen. Infolgedessen bildet jedes Wort eine direkte, indirekte Verallgemeinerung. Jedes Wort verallgemeinert also bereits. Also sagt uns hier Vygotsky nichts Neues, das wiederhole ich immer wieder in fast jeder Folge, dass äh, die Worte allein schon Verallgemeinerungen darstellen, aber was äh, hier, äh, worauf Vygotsky hier noch aufmerksam macht, ist, äh, dass es nicht nur, äh, was jetzt eine Sache betrifft, jetzt äh, die Sache selbst, äh, jetzt einen Hund. Und der einzelne Hund ja ein ganz besonderer Hund ist und mit Hund werden alle Hunde gemeint, die sich in der Mehrheit völlig von dem, der jetzt vor meinen Augen ist, unterscheiden. Also nicht nur in ein Artbegriff gebildet wird aus den einzelnen Klassen sondern ganze Gruppen, ganze Klassen, das heißt, jetzt unabhängig von dem, was äh, Vygotsky da jetzt schreibt, ist es ja, wird äh, mit, mit, diesem, mit, mit äh, dieser Art von des Gebrauchs der Sprache eine, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Metaebene beschritten, die von von dem konkreten Umstand, wenn sich jetzt diese Abstraktion oder diese Beschreibung von von der konkreten Situation abhebt und da äh, etwa in geschriebener Form äh, in eigenleben entwickelt. Und diese äh, Erlebbarkeit der Situation wo ich jetzt nicht mehr dabei bin, wenn jemand etwas so oder so beschreibt. Das ist eine ganz andere Art von, äh, ein ganz anderes äh, Niveau von Abstraktion. Weil äh, durch meine persönliche Gegenwart in einer Situation, äh, gibt es so viele Informationen, die ich neben, neben dem Wort, äh, das da hier jemand spricht, äh, äh, selber äh, erfahren kann, da ist, da, da, ist die, da ist der Satz, den jetzt jemand sagt, eigentlich von äh, der geringsten äh, Bedeutung. Sondern das, was mein Anteil, meine Bewusstseinsarbeit an der ganzen Angelegenheit ist, ist eigentlich äh, das Entscheidende für mein Verständnis dessen, was da jemand sagt. Und äh, wenn ich jetzt, äh, so eine Beschreibung am, am Telefon oder, oder in einem Buch lese, dann ist das was völlig, äh, völlig anderes. Also ein, ein ganz anderes, nochmal eine ganz äh, andere äh, Stufe der Abstraktion. Und das darf nicht verwechselt werden oder auf eine Ebene gestellt werden. Weil das zwei völlig äh, andere Erlebnissphären sind. Da lassen sich ganz andere Folgerungen, äh, Konsequenzen ziehen, Ableitungen sind ermöglicht äh, durch meine, meine eigene Gegenwart, äh, aber. Äh, auf der anderen Seite durch die bloße Abstraktion ohne diese Gegenwart sind dann selbstverständlich auch ganz andere Konsequenzen und wahrscheinlich viel mehr spekulativer Art, nicht, nicht wahr, dann möglich, weil es sich ja, weil dieses Moment der Überprüfung wegfällt, der direkten Überprüfung. Und deswegen ist es auch äh, etwas anderes, wenn ich mit jemandem jetzt per, nur per SMS äh, kommuniziere oder nur per E-Mail, als äh, wenn ich äh, ein persönliches Gespräch führe. Da ist die Möglichkeit, sich ein... ein, ein adäquates, funktionierendes Bild von, von dem zu machen, was äh, gerade abgeht, äh, viel größer, unvergleichlich größer, als wenn man bloß durch Buchstaben bzw. Worte und Sätze von irgendetwas in Kenntnis gesetzt wird. Das kennt, das kennt im Grunde genommen jeder die Gebrauchsanleitung für irgendetwas ist schwieriger nachzuvollziehen, als jetzt ein Video zu sehen, wie etwas aufgebaut wird, wenn es didaktisch klug aufgebaut ist. Es gibt allerdings auch, so, auch ganz wortlose, die neueren Reisebeschreibungen für irgendwelche Aufbauten, da wird bloß mehr mit A und Nummern und Zahlen und Zeichnungen und das ist dann am internationalsten gut. Also zu glauben, wenn es irgendjemand etwas beschreibt, da äh, die Wahrheit zu treffen, davon äh, kann sich getrost äh, jeder ver verabschieden. Man kann immer nur versuchen, eben dem Zweck entsprechend äh, sich dann so zu verständigen, dass der Zweck erzielt wird. Dann kommt es wieder darauf an, auf die Bewusstseinsleistung äh, der einzelnen Personen, äh, wie gut das äh, funktioniert. Aber von Wahrheit und Erkenntnis bis ins letzte Glied, das ist eine Illusion. Und auch Objektivität, das ist einfach, das ist eine Religion, sagen wir doch so, sagen wir es wie es ist. Das ist eine Religion, die Objektivität, da sollen die Leute drauf glauben, damit sie was zum Glauben haben. Äh, die nächste Nummer kommt ebenfalls von Herrn Wigotski Derselbe Gedanke kann in verschiedenen Sätzen ausgedrückt werden, ebenso wie der gleiche Satz zum Ausdruck verschiedener Gedanken dienen kann. Heißt, es ist alles relativ, absolute Bedeutung einzelner Wörter gibt es nicht, oder also in Bezug auf Gedanken. Was hier aber fehlt, ist, dass dass dahinter der Zweck ein Zweckgedanke steht, obwohl äh, man auch äh, behaupten kann, es geht um Wahrheit und dann äh, dieselben Gedanken äh, mit verschiedenen Worten zum Ausdruck bringen. Es spielt gar keine Wa äh, äh, äh, Rolle, ob, ob es jetzt irgendeine Wahrheit gibt es reicht dass jemand eine Wahrheit behauptet und es dann jemandem gelingt jemand anderem davon zu überzeugen dass es so eine Wahrheit gibt das ist in jedem Fall aber der Zweckgedanke oder die Nützlichkeit der Sprache für denjenigen der jemanden überzeugen will und das äh Zeichen ist, habe ich hiermit vernommen, dass die halbe Stunde rum ist und damit auch die Folge 43 dieser Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, äh, Sprachkritik. Ich verabschiede mich, es verabschiedet sich, ich, peace und out.